Hallo ich bin die Lea. Ich bin im vierten Lehrer als Formenbauerin und ich zeige euch heute, was der Beruf Formenbauer genau ist und was so alles beinhaltet. Was mir persönlich eigentlich immer am meisten gefällt, ist, wenn ich etwas hergestellt habe und ich das nachher auspacke und sehe, ob das Gesamtergebnis gut ist. Drei Wörter, die meine Lehre als Formenbauerin gut beschreiben, sind zum Beispiel Kunststoff, Genauigkeit und alles, weil wir so ziemlich Fast alles herstellen können und uns quasi keine Grenzen stehen. Ich würde sagen, wer nicht so Geduld hat und auch nicht so gerne genau schafft, der ist vielleicht die Formbauer an der Falze stellt, aber darum wird man reinschauen.